Ja, Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ähm, mein Name ist Johannes Göpel, ich stelle Ihnen heute das Goethe-Make-Lab vor. Dabei handelt es sich um naja, die kleine lokale Inkarnation eines ähm, Fab Labs, das ist ein Open Space, bei dem auf unterschiedlichen Dingen gearbeitet werden kann. Was das ist, gucken wir uns das mal genauer an. Ähm, zunächst einmal Medien sind im Umbruch. Ich glaube da kann die meisten hier mehr darüber erzählen als ich. Ähm, einfach nur wie wir haben einen Wandel in der entsprechenden Mediennutzung, Medienbetrachtung ähm, und es geht immer mehr hin zu digitalen Medien. Und trotzdem sind doch eigentlich immer noch viele Dinge, die wir so im alltäglichen Gebrauch kennen, nicht digital. Wir haben eine Schnittstelle zwischen diesem Digitalen und dem Nicht-Digitalen. Das ist ein Bruch. Dem äh, widmen wir uns. Den Kollegen kennen Sie vielleicht auch. Der steht jetzt an verschiedensten Stellen hier rum. Ähm, anlässlich des 70-jährigen Jubiläums. Äh, das ist ein echtes digitales 3D-Modell davon, angefertigt innerhalb von in etwa drei Minuten. Ähm, die Qualität, gut, ist jetzt aufgrund der Auflösung nicht so hoch, ist normalerweise sehr beachtlich für einfache Anwendungen. Das tun wir. Wir gehen zum Beispiel einfach durch die Gegend und holen die Objekte realisierbar rein. Als ich mit den Steinen das erste Mal gehört habe, war es so, ja, klar, das müssen Sie doch auch mal einscannen. Ich hoffe, dass es auch bald klappen wird. Da gibt es immer wieder Anknüpfungspunkte an die unterschiedlichsten entsprechenden Bereiche. Wir realisieren diese Objekte auch. Wir drucken sie wieder aus. Ein Objekt, was vielleicht auf der anderen Seite der Welt eingescannt worden ist, ein besonderer Stein, ein Tier, ein Schädel, whatever, können wir wieder hierher holen, einzelne Teile davon gegebenenfalls weiterverarbeiten, und zur Verfügung stellen als Plastikmodell. Zum Beispiel für die Lehre. Wir haben, okay, das bitte überhaupt nicht mehr wirklich zu erkennen. Sorry. Ähm, dafür können wir inzwischen auf relativ hochwertige, ähm, im Verhältnis relativ günstige mit Operationsmethoden zurückgreifen. Dieser Kopf ähm, ist enorm fein gezeichnet. Das kann man da nicht so erkennen. Die Schichtdicken liegen dabei inzwischen so bei 0,05 mm, 0,03 mm, je nachdem. Man kann damit wirklich ausgesprochene Details herausholen, wenn das notwendig ist. Wenn Sie etwas zeigen wollen, können Sie es daran zeigen. Klassiker, in diesem Fall der David, stehen ebenfalls entsprechend online zur Verfügung können von den Studierenden gegebenenfalls auch selber wiederum weiterverarbeitet werden. Wenn jetzt ein Künstler sagt, hey, das ist toll, aber ich möchte daraus gerne was anderes machen, kann er das am Computer tun und umsetzen. Wir heben ein bisschen diese Bruchkante auf Arbeiten, damit wir zwischen elektronischem Lernen und Musikalischem und damit natürlich auch praktische Erfahrungen im Rapid Broad -Time eine Online-Plattform, für die inzwischen sämtliche Studierenden kostenlos einen Zugang haben, auf der genau solche Modelle zur Verfügung stehen. Austausch weltweit möglich. Ein Objekt, was wir auch selber erstellt haben. Dieser Campus, taktil für blinde Menschen, dass sie sich ertasten können. Leider noch nicht bei uns entwickelt, aber wir arbeiten daran, dass auch solche Hilfsmittel einfach entwickelt werden können. Das gucken wir aus. Den kennen wir nicht. Willkommen im Mailclub.